Heute erzähle ich zur Abwechslung mal eine Geschichte, die zeigt, was passieren kann, wenn man zu viel THC konsumiert. Die Geschichte spielte sich ab abends an einem Freitag. Es war kein Freitag, aber der Tag möchte nicht genannt werden, deswegen nennen wir ihn mal Freitag. Eines Freitagabends, als ich mit meiner Freundin gemütlich eine Folge Brain Games auf Netflix anschaute, klingelte es an der Tür. Ich schaute auf die Uhr und war verwundert und verwirrt. Es ist 11 Uhr. Wer zum Teufel klingelt um 11? Vorsichtig mache ich die Tür auf und sehe einen Typen die Treppe hochkommen. Ich kannte ihn vom Sehen, weil der Typ öfters in meiner Gegend unterwegs war. Aber was will dieser Typ jetzt um 11 Uhr nachts von mir? Nach der Begrüßung drückte er mir erstmal so eine Weed-Zeitschrift in die Hand, in der es unter anderem um das neue Cannabis als Medizingesetz ging. Dann fing er an, Dinge zu erzählen, wie dass die NSA für ihn arbeitet und ab diesem Moment realisierte ich aufgrund meiner exzellenten Auffassungsgabe, dass irgendwas mit diesem Typ nicht stimmt. Er erzählte, dass er gleich einen Flug erwischen muss nach Amerika, weil er dort berühmter Schauspieler werden wird. Ich spiele euch einfach mal nach, wie der Typ drauf war. Die NSA und Facebook arbeiten für mich. Du glaubst mir nicht, oder? Ja, das würde ich auch sagen, wenn ich so wie du mit einem Handy dastehen würde. Aber google einfach mal... Theodor Spinat. Google mal Theodor Spinat. Da wirst du schon sehen, dass ich recht habe. Theodor Spinat ist nämlich mein Vater. Die Hälfte von dem, was der Typ gesagt hat, hat man vom Sinn her nicht wirklich verstehen können. Weshalb Sätze wie... Hä? Was? Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Das meiste war, was ich zu diesem fantastischen Dialog beitragen konnte. Doch warum klingelte er ausgerechnet bei mir? Seine Ex-Freundin wohnt in meiner Nähe und er wollte irgendwie warten, bis sie nach Hause kommt, um ihr einen Antrag zu machen. Aber weil er diese irgendwie nicht erreichen konnte, klingelt er bei mir und wollte, dass ich ihn reinlasse, damit wir uns unterhalten können. Er hat, denke ich, gesehen, dass ich noch wach war. Und wusste auch, was ich für Videos mache, weil ich schon mal wann anders mit diesem Typen geredet hatte. Er meinte dann schließlich, dass ich über sein Angebot nachdenken soll und dass er in 20 Minuten nochmal klingeln wird, um zu schauen, wie ich mich entschieden habe. Als er dann in 20 Minuten nochmal klingelte, lehnte ich sein Angebot ab und ließ sie nicht in meine Wohnung. Was hättet ihr in diese Situation gemacht? Hättet ihr den Typen reingelassen? Jedenfalls tat mir der Typ auch leid, weshalb ich ihm irgendwie helfen wollte. Ich sprach den Elefant im Raum direkt an. Yo, Dude, du hast doch eindeutig eine Psychose. Du solltest dir Hilfe holen. Er erkannte dann auch sofort an, dass er eine Psychose hatte, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, dass man das dann erstmal so abstreitet und sagt, nein, nein, ich erzähle die Wahrheit und ließ sie CIA arbeitet wirklich für mich. Er berichtete dann auch, dass er frisch aus der Irrenanstalt kommt. Weil er schon 19 ist, können die ihn nicht dazu zwingen, da zu bleiben, auch wenn er noch so psychotisch ist. Ich wollte ihm dann noch ein Fläschchen CBD mitgeben, weil das ja bei Psychosen helfen kann. Dies lehnte er aber ab, weil er einen Kumpel scheinbar hat, der auch eine Psychose hatte, bei dem das CBD dann nichts gebracht hat. Zusätzlich war er fest davon überzeugt, dass er sowieso bald ein Weed-Rezept erhält. Seine Ex-Freundin hat mir dann später erzählt, dass das Ganze von täglichem exzessiven Weed-Konsum kommt und dass das schon seine zweite psychotische Episode ist. Von dem her glaube ich nicht, dass irgendein Arzt ihm demnächst Weed verschreiben wird. Zum Abschied gab er mir dann sogar noch die ärztliche Diagnose, Diagnose seiner Psychose. Weil die ganze Story ja sowieso komplett anonym ist, kann ich ja mal hier kurz einen Ausschnitt der Diagnose vorlesen. Ich finde das ganz interessant, wie das so formuliert ist. Patient in auffälligen psychischen Zustand, sprunghafte Erzählungen, zum Teil okkulte Ansichten, zum Teil paranoid, hat jedoch laut eigenen Angaben psychische Situationen gut im Griff. In letzter Zeit viel Cannabis konsumiert, möchte nicht stationär bleiben. Von seiner Ex-Freundin weiß ich, dass es ihm zum Glück inzwischen deutlich besser geht. Die Moral von der Geschichte passt echt auf mit eurem Weed-Konsum. Er kann solche psychotischen Zustände hervorrufen. Vor allem, wenn ihr noch jung seid, ist die Chance sehr viel höher, dass euch sowas passiert. Falls du das siehst, nochmal an nicht persönlich, ich hoffe, du erholst dich demnächst komplett. Pass auf dich auf und vor allem übertreibe es nicht mit dem Drogenkonsum. Wo wir gerade schon beim Thema Weed sind, dieses Wochenende am 6.5. ist der Global Marihuana March in vielen Städten in ganz Deutschland. Sucht euch eine Stadt aus und mit, um zu zeigen, dass ihr für eine bessere Drogenpolitik seid. Ich selbst werde in München am Start sein. Der Marsch beginnt um 13.30 Uhr am Stachus. Auf den Flyern steht teilweise noch, dass es am Sendlinger Tor ist, aber es ist am Stachus jetzt. Diesen Kabal abonnieren, wenn ihr ein Open Mind 3000 habt.